Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und willkommen zur Folge 24. Allem Anschein nach die Folge 24. Der berühmt-berüchtigten philosophischen Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Hier auf dem Gleichsatzkanal. Am ähm, Apparat, wie immer, euer Lokführer Hannibal, alias Werner der Petschko. Nicht zu verwechseln mit dem Werner der Petschko aus Kingolfing, ehemaliger jetzt mittlerweile im Ruhestand befindlicher Kreisverwaltungsdirektor oder so ähnlich, entfernter, äußerst entfernter Verwandter äußerst äußerst entfernter Verwandter, also nicht zu verwechseln. Aufgrund dessen führe ich in meinem Namenszug bei diversen Online-Veröffentlichungen ein G für meinen zweiten Vornamen ein. Eine etwas lästige Angelegenheit, aber um den Verwechslungen vorzugreifen technische maßgabe das aber nur am rande für die historiker unter meinen zuhörern zu sehen. ansonsten äh, geht es in einer neuen farbe habe ich ausfindig gemacht äh, weiter die nummer 127 in der folge 24 Ein Zitat aus dem bekannten äh, Alexius' Meinung, dasselbe Wort wird äh, für sehr viele und sehr verschiedene Dinge gebraucht, dasselbe Ding wird und zwar, wie es scheint, ganz grundlos mit einer sehr großen Anzahl verschiedener Namen benannt. Es ist also nicht abzusehen, wie sich unter so ungünstigen Umständen eine auch nur einigermaßen merkliche Assoziation zwischen Wort und Idee bilden könnte. Hier gibt es gleich einiges zu besprechen. Äh, zum einen die Mehrdeutigkeiten, was jetzt die Worte in Bezug auf die Dinge äh, betrifft ein wort für verschiedene dinge und umgekehrt dann dasselbe ding äh, mit äh, verschiedenen wörtern so dass äh, dem missverständnis tür und tor geöffnet ist aber jetzt äh, ist als drittes hier noch ähm, die Assoziation zwischen Wort und Idee angesprochen. Das heißt, es ist die Frage, ob es sich wirklich, ob es sich noch um einen neuen Gedanken, einen anderen Gedanken handelt als die beiden vorher. Denn äh, es handelt sich ja im Grunde hier auch schon um Ideen. Dasselbe Wort für verschiedene Ideen könnte man sagen und äh, für, für ein und dieselbe Idee verschiedene Worte äh, so, so rum und dann ist diese Schlussfolgerung äh, die, äh, für die beiden äh, vorher genannten äh, Zusammenstellungen eine einigermaßen merkliche Assoziation, also äh, merkliche, was soll merkliche heißen, bemerkenswerte, wie auch immer, egal. Äh, die Frage ist eben, äh, beziehungsweise der Punkt ist der, dass es eine objektive Assoziation zwischen Wort und Ding und umgekehrt zwischen Ding und Wort äh, nicht gibt oder nicht geben kann, weil im Grunde genommen äh, jedes Wort, jeder Begriff äh, mehr oder weniger äh, unterschiedlich interpretiert, interpretiert werden kann. Wenn auch in vielen Fällen äh, es äh, nicht der Mühe lohnt, da irgendwelche Differenzen äh, zu analysieren, weil der Zweck, der mit einer bestimmten Sache verfolgt wird, zu offensichtlich ist, aber ähm, gerade in den Fragen, in denen äh, Meinungsverschiedenheiten herrschen, Missverständnisse, Konflikte, ist es dann doch äh, im Grunde genommen der einzig äh, machbare, zielführende Weg, der äh, die Bedeutungen äh, des Wortgebrauchs äh, zu untersuchen, weil eben in den, äh, in den meisten Fällen unterschiedliche äh, Wortgebräuche äh, dafür diese Missverständnisse sorgen, sodass äh, um den heißen Brei herum geredet wird und nicht äh, unmittelbar die verknüpften Interessen angesprochen werden. Oft ist es ja in den, in Ver, in, in den in Ver, in Verhandlungen nicht besonders äh, anzuraten, sage ich mal, seine wahre Intention zu früh zu verraten oder, oder die Schmerzgrenze, bis wohin man jetzt äh, sich verhandlungsbereit zeigt, also die äh, eigentliche Bedeutung, die ein Wort für einen hat, äh, erst einmal äh, im Unklaren zu lassen. Es ist, das ist eine, eine übliche Strategie in der, in der Verhandlungsführung, ist aber auch äh, eine Methode äh, von Menschen, die äh, sagen wir mal so, ähm, ihr, ihr Herz nicht, nicht äh, äh, ihr Mund nicht aus dem Herzen spricht, oder die ihr, die ihr Herz nicht auf der Hand tragen, oder wie das heißt, also Leute, die nicht offen äh, und deutlich und klar, sondern eher verdruckst und äh, weniger glaubwürdig, da vertrauenswürdig äh, erscheinen, ist es eine beliebte Methode unter Umständen dann sogar äh, glaubhaft und vertrauenswürdig äh, zu erscheinen, obwohl die mit den äh, obwohl äh, über die wahre Bedeutung, die, die die Wörter haben, äh, im Unklaren gelassen wird. Äh, so dass sich äh, die, die Zuhörer oder die Gesprächspartner dann mehr oder weniger selbst aussuchen können, das interpretieren können, äh, was sie jetzt von ihm jemandem zu halten haben. Äh, aber eben ohne eigentliche Grundlage. Man könnte genauso gut eine schlechte Meinung von jemandem haben, äh, weil das äh, zu interpretierende Material die eine äh, Variante wie die andere hergibt. Also wir halten fest, äh, Missverständnisse ergeben sich äh, sehr häufig durch eine... Unklarheit in Bezug auf den Gebrauch der Worte, das heißt, die, den Bedeutungsgehalt, äh, den Worte für äh, jemanden haben, äh, die Art und Grad der Verbindlichkeit diesen Worten gegenüber, die dann auf dem Prüfstand steht, wenn es darum geht, ob man jetzt jemandem trauen kann oder nicht. Wir machen weiter mit dem Punkt 128 zur Lehre von den Allgemeinbegriffen von Gustav Störing. Gibt es hier einen Beitrag und zwar heißt es da, von allgemeinen Vorstellungen redet man zuletzt da, zuletzt da, wo eine Vorstellung aufgrund ihrer Unbestimmtheit auf eine Reihe differenter Wahrnehmungsobjekte Anwendung findet, ohne selbst aus der Beziehung differenter Wahrnehmung oder Vorstellungen hervorgegangen zu sein. Also, das hört sich jetzt da so an, als äh, hätte ich äh, mit meiner Rede von vorhin schon die Nummer 121 antizipiert äh, in Bezug auf jetzt die Vertrauenswürdigkeit von irgendwelchen Personen. Aber nein, das habe ich nur meiner, meiner prophetischen Intuition zu verdanken, sage ich mal. Also, von allgemeinen Vorstellungen redet man zuletzt da, wo eine, Vo eine Vorstellung aufgrund ihrer Unbestimmtheit auf eine Reihe differenter Wahrnehmungsobjekte Anwendung findet, ohne selbst aus der Beziehung differenter Wahrnehmungen oder Vorstellungen hervorgegangen zu sein. Also äh, würde man diese Wahrnehmungen äh, differenzieren, dann müsste jede einzelne dieser Wahrnehmungen einen eigenen Begriff äh, zugewiesen haben zugewiesen werden das ist aber nicht der fall äh, ich überlege gerade worin der mehrwert dieser dieser nummer hier besteht aus äh, mit anderen worten zu wiederholen was wir schon äh, des öfteren äh, besprochen haben äh, selbst aus der beziehung differenter Wahrnehmungen vorgegangen zu sein, also die Frage ist, wenn sich jetzt jemand schon differenter Wahrnehmungsobjekte bewusst ist, ist dann die Frage, weswegen dann eine allgemeine Vorstellung oder Idee dann schon genug sein sollte. Das ist eben die Sache mit diesen objektivistischen Aussagen über eine Welt an sich. Da spielt äh, entsubjektivierten Aussagen, da äh, spielt jetzt das Subjekt keine besondere Rolle, denn äh, stelle ich mir ein konkretes Subjekt vor, äh, das dem die, die Differenz in den Wahrnehmungsobjekten bewusst ist, dann ist die die Frage, weswegen dann ein allgemein Begriff oder eine allgemeine Vorstellung äh, da angewendet wird oder gut genug ist, äh, stellt sich dann sofort, also äh, kommt sofort die, äh, die Antwort auf die Frage, weil eben ein bestimmter Zweck äh, nicht mehr verlangt. Kommt es aber auf, die, auf, auf eine äh, größere, erhöhte Differenzierung an, dann ist, gibt es auch äh, vielleicht immer noch eine Allgemeinvorstellung, Vorstellung, aber schon eine differenziertere. Und ganz ohne Allgemeinvorstellungen Vorstellungen wird es sowieso nicht gehen, äh, weil... Jeder Begriff eine Allgemeinvorstellung ist und da kann man jetzt analysieren und differenzieren, wie man will. Es wird immer bei der Sprache bleiben, sodass es dann äh, hauptsächlich äh, darauf ankommt, die Bedeutung, äh, die diese Worte in einem bestimmten Zusammenhang haben, äh, klar zu machen. Aber wenn der, äh, es geht immer nur darum, einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und alles, äh, was da an Aufklärung erforderlich ist oder unnötig ist, redundant ist, äh, gilt es festzustellen. In Bezug auf diesen Zweck, alles, äh, was nicht zweckvoll sinnvoll ist, kann man ignorieren. Das ist der eigentliche Punkt, also handelt es sich bei der 128 im Grunde genommen um eine Trivialität oder, oder äh, wenn man in, es in Relation setzt äh, zu einem, äh, in Bezug auf ein völlig unbedarftes Gemüt auf einen, einen naiven äh, Realisten, ist jetzt äh, diese Aussage schon äh, eine, eine kritische, sage ich mal, weil äh, diese Differenzierung vorgenommen wird von allgemeinen Vorstellungen und differenten Wahrnehmungsobjekten. Also in Bezug auf so jemanden handelt es sich äh, hier um einen, einen Erkenntnisfortschritt, wenn man so will. Wenn so jemand überhaupt begreift, was hier, hier steht, dass da eine Differenzierung stattfinden kann in Bezug auf Allgemeinvorstellungen. Es geht weiter mit der Nummer 129. Alle Begriffe sind Allgemeinbegriffe, da jeder Begriff eine ganze Reihe von Wahrnehmungen unter sich begreift. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal breit treten, vielleicht nur in als Wiederholung eine ganze Reihe von Wahrnehmungen unter sich begreift, heißt, dass der Begriff allein auch in einem Satz äh, nie und nimmer eine Wahrheit oder eine Tatsache oder eine äh, eine Erkenntnis, ein Wissen ausdrücken kann. Da braucht es dann, wenn äh, es kommt da immer auf den, auf den Bezug an, der jetzt hergestellt wird. Für jemanden, der noch weniger eine Ahnung hat, als äh, was jetzt hier in dieser, in dieser Aussage äh, festgestellt wird, für den ist es jetzt ein Fortschritt. Aber für jemanden, der jetzt wie ich, Du, er, sie, es nach äh, 23 Folgen Trilogie ist das eine, äh, ist das nicht der Rede wert. Also äh, wird man eher nach, äh, mit äh, weiteren Erkenntnisfortschritten sich zufrieden geben und für alle die sich neu eingeschaltet haben hier auf dem Gleichsatzkanal ist jetzt diese 129 eine große Nummer mit Überraschung und dergleichen. Aber für die alten Hasen, die drängen schon zur nächsten Nummer und deshalb will ich die jetzt auch nicht warten lassen. Die nächste Nummer kommt von Adolf Stöhr, der sich um eine Theorie der Namen äh, verdient gemacht hat, äh, denke ich mal. Soweit in der Akustik das Auge als Werkzeug der Forschung das Ohr vertreten muss, weil es leistungsfähiger ist, so muss auch innerhalb des Gesichtssinnes die reichere Mannigfaltigkeit der Bewegungsunterschiede die ärmere Mannigfaltigkeit der Lichtunterschiede vertreten. Also, in einer Theorie der Namen haben wir hier jetzt eine Wahrnehmungspsychologie allererster Güte, beziehungsweise es gilt jetzt auch für die, für die Spezialisten und Experten, die tagtäglich damit zu tun haben und sich auch an Universitäten mit nichts anderem beschäftigen, sind das natürlich Gemeinplätze, aber um das geht es ja auch gar nicht. Es, der Punkt ist, der, ist immer der, dass sich keine Objektivität rechtfertigen lässt und dass allein deswegen alle auf allgemein, logischer Allgemeingültigkeit basierenden Grundsätze und auch äh, Legitimationen aller möglichen Institutionen, dass die reformbedürftig ähm, abgeschafft werden müssen. Eine Revolution wäre ein anderer Ausdruck und das ist letztlich ähm, die Angelegenheit, dass, man, dass es äh, dass man nicht von Realwissenschaften zu sprechen hat, sondern nur noch von Wertwissenschaften, weil es eben keine Realurteile gibt, sondern nur Werturteile und dass äh, äh, keine äh, Quaestio facti existiert, sondern nur eine Quaestio juris. Auf das läuft das im Grunde genommen das Ganze hinaus und was hier besprochen wird, das ist nur äh, diesen Grundgedanken zu untermauern und durch die verschiedensten Überlegungen äh, klarzustellen. Also äh, in der Akustik muss das Auge als Werkzeug der Forschung das Ohr vertreten, weil das Auge leistungsfähiger ist. Äh, jetzt. Äh, äh, haben wir jetzt da keine Beispiele, aber äh, Tatsache ist, dass das Auge leistungsfähiger ist als das Ohr. Und wenn äh, Herr Stör das jetzt so behauptet, dann äh, will ich das jetzt mal hinnehmen und äh, wenn er behauptet, dass, oh, dass dem gegenüber der Gesichtssinn äh, vertreten werden muss durch äh, Bewegungsunterschiede, weil es sich im Gesichtssinn eine ärmere Mannigfaltigkeit der Lichtunterschiede handelt, dann ist das. Äh, es geht im Grunde genommen nur darum, ob jetzt es geht nicht darum, ob jetzt da ein, ein, der, der eine Sinn den anderen vertritt äh, oder nicht, ähm, Fest steht allerdings, dass, die, dass das Auge leistungsfähiger ist als das Ohr im, Unter, im, im Erkennen von Unterschieden. Ähm, da gibt's, ähm, Das ist äh, in verschiedenster Hinsicht getestet worden. Ähm, und äh, was jetzt äh, die Bewegungsunterschiede angeht, äh, ist interessant, dass diese äh, Bewegungsunterschiede noch mannigfaltiger sind als Lichtunterschiede, vielleicht durch die verschiedenen Dimensionen, die dann da möglich sind und Lichtunterschiede in Frequenzen äh, sowieso beschränkt äh, mit dem bloßen Auge, vielleicht auch mit äh, irgendwelchen Spektralanalysen äh, sind dann auch äh, Bewegungsunterschiede einfach noch in mehr Dimensionen. Also das ist durchaus vorstellbar. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Es ist ja auch so, überhaupt so mit derartigen Behauptungen, die sind ja auch immer nur grob und immer nur im Vergleich dazu zu sehen. Jetzt für jemanden, der jetzt meint, ja, Auge, Ohr, das sind alles Sinnesempfindungen und fertig. Da interessieren keine, interessieren keine Unterschiede, keine Differenzierungen, weil die Reflexion gar nicht so weit geht. Da ist es interessant zu erfahren, dass äh, die Bewegungsunterschiede die größte Mannigfaltigkeit, also an Unterschiedlichkeit äh, geben. Und wie das jetzt im einzelnen Einzelfall ausschaut, das ist wieder eine andere Geschichte, wie das jetzt anzuwenden ist oder in welcher Art von Forschung das jetzt eine Bedeutung hat, ist wieder eine andere Geschichte für unser, unsere Veranstaltung, diese Veranstaltung hier, ist es nur von Bedeutung, die Objektivität einer an-sich-Welt, an diesen Glauben an diese Objektivität einer an-sich-Welt zu untergraben, den zu zerstören. Und das geschieht durch eine, ein Bewusstmachen, Bewusstmachen des Bewusstseins, das ist etwas unglückliche Formulierung. Ähm, durch ein, äh, der, ein Bewusstmachen der Unterschiede äh, in den einzelnen Sinnes-Tätigkeiten. Äh, okay, dann muss ich mich nochmal äh, eine Minute, die werde ich jetzt vielleicht äh, mit der Nummer 131 äh, nicht nur Ausdrücke wie Gerechtigkeit und ausgleichende Gerechtigkeit sind Namen, sondern auch ein so komplexer Ausdruck wie die Möglichkeit einer Definition des Kunst Kunstwerks durch viele verschiedene Beispiele und deren nachträgliche Ken Kennzeichnung ist ein Name. Also äh, äh, das wäre jetzt die Definition für eine Sache, wofür es dann jetzt äh, einen bestimmten Namen äh, gebe, Vielleicht äh, Definitionismus in der Kunst. der ja, Definitionismus. Also das Wort, der, die Abstraktion Definitionismus ist äh, die Erklärung dafür, ist die Möglichkeit einer Definition des Kunstwerks durch viele verschiedene Beispiele in deren nachträgliche Kennzeichnung. Also, Bedarf, jedes Wort, das in Gebrauch ist, eigentlich einer eine Definition. Äh, für die meisten Leute ist das äh, Besteht da keine Notwendigkeit, die haben gar kein Bedürfnis, da alles Mögliche zu reflektieren. So ein Bedürfnis äh, äh, tut sich erst kund, wenn man mal versucht, äh, in größeren Zusammenhängen zu denken und da dann auch äh, mitwirken will an diesen größeren Zusammenhängen, äh, die in Frage stellen will, äh, mitdiskutieren will, da äh, äh, also erst in den höheren geistigen Leistungen ergeben sich dann derartige Fragen oder ein Bedürfnis nach einer Erklärung von verschiedenen Angelegenheiten. Und äh, im Grunde genommen handelt es sich da um, ein, um geistige Bedürfnisse, die ein, äh, angeblich ein typisch menschliches Bedürfnis sind, aber solche objektivistischen äh, Formulierungen, Behauptungen haben. Eigentlich, äh, sind, eigentlich haben keinen Sinn, keinen Zweck, wenn sich damit nicht jemand angesprochen fühlt. Also irgendjemand, der das Gefühl hat, dass er äh, zu wenig reflektiert. Oder wenn er reflektiert, dann oder sie reflektiert dann ungefähr so in der Richtung, was mache ich hier eigentlich. Aber damit ist diese Folge 24 äh, zu ihrem Abschluss gelangt. Ich verbleibe wie immer mit einem äh, frisch-fröhlichen Peace und Out.